Hallo, in diesem Video wollen wir ein bisschen die Theorie äh, erklären, die dahinter steckt. Im Experiment 2 die Erweiterung mit einem äh, Leuchtband mit 8 äh, Lämpchen. Ja? Das ist eine Erweiterung des Experiments 2 des Logikus. Erst will ich euch die Wahrheitstafel, die die das Leuchtband realisiert. Also im Ganzen haben wir acht Logikfunktionen und für jede Stellung der drei Schiebesalter S0, S1, S2 wollen wir, dass ein einziges Lämpchen brennt. Ja, Und äh, jedes Lämpchen hat nur eine bestimmte Stellung der drei Schiebeschalter auf dem es brennt. Ja, deswegen haben wir jede Reihe nur eine Eins und auch jede Spalte nur eine Eins. Und wenn wir die Folge wie wir die Schiebeschalter umstellen werden, ja von 0 Zustellung 0, Zustellung 1 in der richtigen Reihenfolge, die wir benutzen werden, dann sind die 1 in Diagonalstellung, ja. Das ist, das ist interessant. Und jetzt werden wir sehen, dass die Reihenfolge so ist. Erstens haben wir drei Lämpchen, drei Schiebeschalter auf 0, ja, das wäre, dann wäre Lämpchen L0 äh, brennt, dann L1 stellen wir S0 auf 1, dann würde Lämpchen L1 brennen, ja, dann äh, schieben wir Schiebeschalter das äh, S1 auf 1, ja, das wäre, dann würde Lämpchen L2 brennen, dann Lämpchen L3, Ziehe, ich ziehe das S0 auf 0, ja, und jetzt würde L3 brennen, 0, 1, 0, ja, und dann das nächste, benutzen wir Schalter S2 und wir schieben es auf 1, ja, und dann würde L4 brennen, dann Schiebe ich, schiebe Schalter S1 zurück zu 0, 0, 0, dann wird L5 brennen, L6, wir ziehen S0 auf 1, 1, 0, 1, L6, wird brennen und zum, am Ende Schieben wir die drei Schiebeschalter auf 1 und dann würde das Lämpchen L7 brennen. Ja? Und ja, das wäre die Wahrheitstafel. Jetzt möchte ich zeigen, wie das mit Minterms äh, zu realisieren ist. Ja? Zum Beispiel hier haben wir alle Minterms, acht mögliche Minterms. Wenn wir mit diesem das sind acht mögliche Minterms, also die Unschaltung der drei Eingangsvariablen oder der, das Negierte der okay. Eingangsvariablen. Ja, das sind in allem acht mögliche, acht mögliche logische Funktionen. Und hier, oh, Verzeihung, hier die L1 ist ein bisschen. Ja, jetzt. Korrekt. Und wenn wir oder Schaltung der verschiedenen acht Minterns, diese äh, können wir alle 256 logische Funktionen, die mit drei Eingangsvariablen möglich sind, können wir sie synthetisieren, ja, weil. Wenn wir die Unterschaltung äh, mehrerer dieser Minterms äh, synthetisieren, können wir, die, wo wir die 1-Stellung äh, wollen, da können wir alle 1-Synthetisieren, wo wir die Funktion wollen. Ja. Und ja, das ist dasselbe. Zum Beispiel L0 haben wir S0 auf 0. S1 auf 0, S2 auf 0, dann L1 stellen wir S0 auf 1, ja, und so weiter. Und jetzt wollen wir, werde ich die Batterie verdrahten, und ja, jetzt brennt äh, L, L0, jetzt wenn wir S0 auf 1 stellen, brennt L1, Jetzt stellen wir S1 auf 1, brennt L2. Dann äh, haben wir wieder S0 auf 0, brennt L3. Und dann haben wir für L, L4, werden wir S2 zu 1 stellen und es brennt, ja. Dann machen wir weiter. LL5 wäre S1 auf 0. Jetzt haben wir schon ein bisschen Problem. Verzeihung. Ja, jetzt das ist, weil Logikum nicht immer guten Kontakt macht. Ja, Hier haben wir L5, dann L6 ist äh, S0 auf 1, brennt L6 um am Ende alle drei auf 1 und es brennt L7. Seht ihr das? Ja, und jetzt will ich euch ein bisschen... Erzählen, wie ich das äh, verdrahtet habe, ja. L0 ist, ich, äh, das, damit die, die, Batterie nicht, äh, ein bisschen verschont ist, äh, äh, jetzt habe ich das aus, ausgeschaltet, die, die Batterie. Wir haben L0, die untere Seite, Ihr, äh, wenn ihr euch erinnert, die untere Seite der fünf Umschalter, die äh, gemeinsam mit dem äh, Sch Schiebeschalter kontrolliert werden, ja, seht, die untere Seite ist immer die Negation der Eingangsvariable. Also die Negation von S0 ist hier unten, ja, ist in diesem Kabel hier auch die untere S0 und dann S2 suchen wir wo es zur unteren Seite geht und das ist hier und wenn S2 auf 0 steht dann brennt ja Lämpchen L0 dann Lämpchen L1 S0 auf 1 das ist 1 0 und wenn wir weitermachen Null und hier, wenn es S2 auf Null ist, kann Strom fließen und Lämpchen L1 brennt. Dann das nächste ist 1,1, 1, also die obere Stellung des, äh, des Umschalters, die obere Stellung und dann die untere Stellung. Ja, und wir haben hier Lämpchen L2 brennt. Und L3 ist S0 auf 0. Und das ist 0. Dann 1. Und nach 0. Seht ihr? Nach 0 wäre hier unten. Und das wäre... Äh, Verzeihung. Es ist... Je, wir sind jetzt... An Lämpchen äh, L3, glaube ich nicht. S0 auf 0, S1 auf 1. Und S2 auf 0, ja. Und das wäre Lämpchen L3. Dann suchen wir S0 eine 0. Unter hier eine 0. Hier S1 auf 1 von der unteren Seite geht auf die obere Seite S1 und dann von hier müssen wir die untere Seite suchen, ja und das wäre hier ja hier ist die untere Seite und ja, das geht auf Lämpchen L3, ja hier ist schon ziemlich viel Verdrahtung und nicht so leicht durchzusehen, ja. Dann L4, dann stellen wir S2 auf 1, ja. Und dann ist das von 0 zu 1 wie vorher und dann zu einer 1. Das wäre ich hier. Ja, und hier geht das zu L4, korrekt. L5, dann ist es 0, 0 das ist hier unten 00 0 und es 2 auf 1 ein moment ja das wäre hier und wir gehen hier und ja zu 5. korrekt dann L6, haben wir S0, stellen wir auf 1, das ist 101, 1. das ist hier oben ist die 1, hier haben wir die 0 und dann eine 1 und wir gehen ja nach L7 und dann die 3 auf 1 ist 1, 1 und hier oben auf 1. Und nach L7 korrekt. Seht ihr? Alle, das sind acht, äh, alle acht logische Funktionen sind hier am Logikus verdrahtet Ja, und jetzt möchte ich das schnell machen, damit ihr seht, wie das Leuchtband läuft. Ich habe ein anderes Video ohne die Theorie gemacht, aber ich wollte. Ja, dass ihr die Theorie versteht, weil man dann, könnt ihr das ähm, anwenden, in, in die, nicht nur für äh, den Logikus, sondern für alle digitalen Schaltungen, auch mit modernen Materialien, ja, wie Transistoren und integrierte Schaltungen. Ist das auch, kann man das auch, die Theorie, Egal, anwenden, wie, wie beim Logikus, also ihr könnt, auch alles, was wir hier mit mir lernt auf die äh, neuen elektronischen digitalen Schaltungen anwenden. ja So, sehen wir, wie das leuchtbar läuft, wenn ich, ich das schnell machen kann, mal sehen. Ja, diese hat sich nicht, ist eine, die nicht gut Kontakt macht, diese Stellung 001, ja, jetzt, jetzt macht es Kontakt. Das muss man immer nachprüfen, weil es manchmal im Logikus und noch mehr nach so vielen Jahren ein bisschen, seht ihr, ein bisschen wackelige Kontakte gibt, ja. Mal sehen, ob ich das wieder mache. Ob das gut funktioniert jetzt. Jetzt ist diese, die nicht auf Ja, jetzt. Mal sehen. Die ersten vier, die funktionieren, ja. Und jetzt. Machen wir alle acht, ob das jetzt funktioniert. Ja, jetzt. Endlich. So, wenn ihr ein bisschen geschickter seid als ich, kann man das Licht schneller von links nach rechts. Und dann dann, dann ist es wie ein echter Leuchtband. Ja, Also, vielen Dank. Um das anzusehen. Und ja, bis nächste Video. Tschüss.